you mm -hmm. Ja, ich bin Johanna Weber und ich bin Sexarbeiterin, so nenne ich mich. Ja, wie bin ich in die Sexarbeit gekommen? Ich habe angefangen mit Mitte 20, habe in Hamburg studiert und mein Studium finanziert durch Escort und anschließend drei Jahre Wohnungsprostitution. Und ich fand das total klasse. Also ich mag Menschen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe mich auch so ein bisschen als Erfüllungsgehilfen für Leute, die halt nicht so offen damit umgehen können. Oder für Leute, die so ein bisschen abwegige Fantasien haben und das macht mir total Spaß. Wenn die Prostitution verboten werden würde, würde sich die Situation für die Frauen und auch für die Männer in der Sexarbeit auf jeden Fall verschlechtern und nicht verbessern. Und es werden genau die darunter leiden, denen man eigentlich helfen will. Weil genau die Personen, die in prekären Beschäftigungssituationen sind, haben auch keine Alternative und die werden weiterhin in der Prostitution tätig sein. Und wie sollen sie das dann noch machen, wenn alles illegal ist? Sie halt keine Bordelle haben, wo sie arbeiten können, keinen Straßenstrich mehr. Das läuft ja alles noch viel mehr dann in dunklen Kanälen und sonst wo. Und wer organisiert das alles? Da brauchen wir dann schon wieder Mittelsmänner. In der, in der öffentlichen Darstellung und auch Wahrnehmung äh, ist eigentlich Prostitution gleich Zwangsprostitution. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man da auch wieder bei seinen eigenen Emotionen ist und sich das gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt eine freiwillig macht. Da ist natürlich die Erklärung, die macht das unter Zwang, die kann man sich vorstellen. Die Prostitution ist nach wie vor immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, weil die ganze Sexualität immer noch ein Tabuthema ist. Wir reden den ganzen Tag über Sexualität. Wir sehen auch überall nackte Frauen und Männer in der Werbung und so weiter. Aber über die eigene Sexualität redet so gut wie keiner. Und das wird immer ausgegrenzt. Und die Prostitution, die rüttelt eben daran. Man müsste sich aber mal von sich selber lösen und merken, okay, ich kann mir das für mich persönlich überhaupt nicht vorstellen, aber es scheint Menschen zu geben, die es tatsächlich können, die tatsächlich eine sexuelle Dienstleistung anbieten können und das auch in Ordnung finden und die da kein Problem mit haben. Und den müssen wir irgendwie mal hinkriegen, diesen Spagat zwischen dem ich bleib jetzt mal bei mir und guck mal bei anderen Personen ist es anders.